Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video heute. Episch wie. Ich sag's jetzt, ja, dass ich diese Idee habe. Das war schon wieder Meisterkuh. Sag mal das so, egal, scheißegal. Klaus Grill tritt im legendären Grill-Battle gegen die Sizzle Brothers an. Ich würde jetzt mal sagen, die heftigsten zwei Griller, die Deutschland zu bieten hat. Burger Battle. Die werden mir im Burger zaubern, wird wieder bewertet, wie in meiner Rangliste, quasi wenn ich Restaurants teste. Ich habe Angst, dass Scheiße läuft, weil ich sehr viel erwarte. Aber ich bleibe ehrlich, ich bleibe real, wie immer. Auch hier. Ihr müsst das Video pushen. Knallt mir den Daumen oben rein. Knallt mir Kommentare rein. Dafür gibt es wieder 50 Euro Gutschein. Random man, Irgendjemand, den ich äh, den ich mir raussuche. In den kommentaren pinne ich an oder das top kommentar eins von beiden wir fahren los erstmal jetzt zum klausi und dann schauen wir was das ganze video so bringt Wir sind am Start. Moin Klaus. Grüß einen ich. wunderschönen guten Tag. Klaus, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ja, Holle. Immer wieder hier alle. In einem wunderschönen Heim. Sieht geil aus, Mann. Wir sind hier nah an der polnischen Grenze. Das darf man ja, sagen. Ja, ne? ja, fast schon in Polen. Heftig. Ja. ich habe schon gesagt, keine polnischen Wurzeln, aber zum Tanken fährt er rüber. Ja. <lacht> Klaus, ich einmal kurz so einen kleinen Einblick hier. Ne? Das sieht ja prächtig aus. Du bist anscheinend auch äh, Hobbygärtner so nebenbei. Nee, eigentlich nicht. Jetzt sieht nur süd aus, weil der, weil der Computer alles regelt. Okay. macht. Ansonsten wäre hier... Bildnis. Aber sieht geil aus. Damit wir direkt zum Thema einmal kommen. Was ist deine Taktik heute? Du willst mich überzeugen, wie sieht dein Fahrplan aus? Ich werde eh verlieren. Das ist völlig Glaubst du ehrlich? Ja, Wieso? Ja. Weil wir hier anfangen und du beim zweiten Mal bist du bei, nach mir bist du bei den ja. Viele Grüße übrigens an der Stelle. Der neueste Eindruck ist immer der schönste. Sagst du, denkst du ja, so? das? Denke, ich denke schon. Aber ist mir, deshalb ist mir noch völlig. Ja, wir haben auch ein paar schöne, okay. schöne Bison-Burger. Okay, aber du willst gewinnen. Ja, ja. Aber ich verliere auch ja. Okay, Klaus, dann werde ich folgenden Fahrplan vorschlagen. Ich gehe noch mal schön auf deine Toilette. Bam. zieh noch mal richtig schön einen durch. Und dann ja, schön, dass du da warst. <lacht> dann, dann gehen wir los. Und ich hoffe, wir haben Halal auch noch was für Ahmed am Start. hier. Bison ist okay, ne? Ja, ja? Immer, okay. Immer Bison. Ja, cool. Dann legen wir mal los, Klaus. Also Leute, hier in Klaus-Hütte werden wir drin äh, Burger braten, das sieht schon mal heftig aus Klaus. Wie viel Geld hast du hier in grill equipment drin, so alleine in die Grills, könntest du das sagen? Also ich habe letztes Mal durchgezählt, da waren es über 200.000 Euro, die bis jetzt reingeflossen ist. Jetzt hier stehen werden 70, ja. denke ich 70 bis 80, so irgendwo in der Größenordnung. Wir sind mal gespannt auf welchen Grill wir jetzt grillen. Fertig gleich. Was für eine Aussicht auf Klaus. Ne? Wir werden den hier heute nehmen, den ja. äh, Broeking Imperial 619 in der Außenküche. Äh? Und dann werden wir ein paar schöne Burgies rauskommen. Okay. Gekaufte Burger Buns oder hast du die selber gemacht? Die habe ich selber gekauft. Die hast du selber gekauft. Aber die sehen mir special aus zumindest. Also das sind Malzbands. Ich mache da nicht so eine Wissenschaft draus. Ich finde die relativ kernig. Dann haben sie eine Struktur, schmecken ein bisschen dunkel. Und gerade zu dem Bison denke ich, ist das was passt. Wenn man jetzt so einen ganz süßen Brioche band dazu nimmt mit Ethepithete. Ja, aber was ich dazu? Gut, Klaus, dann gucken wir mal. Das ist deine eigene Soße. Das ist natürlich dein Standard, dass wir die nehmen. ne? Genau. Die werde ich bewerten. Und dann haben wir hier, das ist... Oh, was ist denn das? So ein ähm, Tito Moor-Käse. Wissen oh. was herzhaft mm, der riecht auch... Oh, der riecht richtig gut, Klaus nämlich immer schneller heute dachte ich bin nur Ja, ja. ja. ich würde sagen, wir switchen einmal rüber zu den Sizzle Brothers und schauen, wie die das alles planen. Noch eine Botschaft an die Jungs. Strengt euch an. So Leute, wir sind bei den Sizzle Brothers am Start. Ich sag's doch, ihr habt mit den Garten gerechnet. Mit Garten draußen <lacht> so wie bei Klaus. Naja. Aber das ist auch heftig, Mann. Hier chillt ihr und macht Videos. Steuern, Buchhaltung, Steuern. Alles was das was macht was war, nix Das <lacht> macht ihr nicht selber. Das <lacht> macht ihr nicht selber. <lacht> <lacht> wir machen mal kurz einen kleinen Rundgang hier. Okay. Das hast du gehört. Okay. Das Wie in meiner Beziehung bin ich das. Ja, also. Jetzt warte mal, ich zeig dir mal. Oha. Wie übertreibt ihr denn, Mann? Die haben sich ihr Leben lang verschuldet. Das sind so wie Zahnärzte, die sich die Gerätschaften erstmal holen. Das musst du erst abarbeiten, leider. Geil, ja, ja, ja. heftig, Mann. Also Klaus, so hast du nicht aufgefallen, sag ich direkt. Na, bei dir war schön in der Natur. Hat auch schon gesagt, ne? Ich will das jetzt eigentlich gar nicht so direkt wiedergeben. Klaus meinte so in Seitenworten zu sagen, ne? Eure Zeiten so, äh, was Grillen angeht, sind eigentlich vorbei so. Ich habe halt den zurückgehalten. <lacht> Leider es auch nicht ganz in den Worten gesagt. Sorry, Klaus. Was für ein Equipment grillt ihr überhaupt jetzt hier? Was haben wir aufgefahren? Es ist Napoleon Prestige Pro 500 in Mattschwarz mhm. als Phantom Line. Mhm. Die fahren aber auf. Das ist vielleicht auch noch mal eine Ansage, um zu Klaus zurückzufahren. Wir sehen uns eben bei Klaus nochmal. Klaus, ich muss hier noch bei einer Sache vorwarnen. Also ich bewerte dich in meinem Restaurant-Ranking quasi mit, weil ich habe ja so eine Rangliste, wo ich Burger teste. Ja. Blende ich hier eben einmal ein. Da werde ich dich mit reinnehmen. Dass du da wirklich irgendwie über 8 kommst, ist sehr unwahrscheinlich. Wenn ich dir nur eine 6,5 oder 7 gebe, ist das wirklich nicht schlecht. Nur nicht, dass du zum Schluss getrennt bist. Nein, ja? überhaupt nicht. Äh. Dann kann auch sein, dass es dir nicht schmeckt. Bloß weil es mir schmeckt, heißt ja nicht, dass es das allen anderen auf der Welt schmecken muss. Und wie oft grille ich denn Burger? Ja, schon mal hin und wieder. Aber ein Burger-Restaurant, weil jeden Tag 10 verschiedene Burger grillt und sich ja. damit beschäftigt, den besten Burger rauszubringen, muss ja per se mehr Expertise und mehr Erfahrung haben und muss einfach auch einen gelderen Burger, weil wenn die jetzt unter mir stehen, dann werdet ihr verdienen haben. Das ich ist persönlich absolut. Als, als Grillamateur kann ich ja immer mich da irgendwo einreißen. Ja. Muss über McDonald's stehen, das ist klar. Und ja, das ist auch nicht schlecht. Das ist, das aber ist, das ist logisch, schwer. aber, ich, aber wenn man unter so einer Edelburger-Kette steht, ist das, denke ich, mal, völlig, völlig normal. Aber mal gucken. Wir wollen natürlich auch jetzt ein bisschen Fachwissen haben. Was ist jetzt wichtig für dich beim Burgerbraten? Erstmal sagen wir so äh, Fleisch, aber auch von der, von der Grilltechnik. Wie gehen wir da jetzt ran? Also was wir machen werden, wir werden das auf so einer Platte hier. Kriegen wir hier, auf so auf, ja. auf, auf einer Grillplatte machen, dass ja. der ganze Saft von dem Burger, dass der nicht nach unten in den Grill reinläuft und ja. weg ist, sondern mhm. dass der schön am Fleisch dran bleibt. Okay. Wir werden unsere Burger-Patties, die werden wir schön mit Butter vorher einschmieren, mhm. also richtig schön Saft und die Geschmacksträger Schmack, die drin mhm. haben. Die es genau, okay. mit Pfeffer mhm. einschmieren. Und ähm, Sushi-Mayonnaise, hier haben dieses Maggi, dieses Umami extra mit drin. Die ist da Maggi hat. drin? Nee, aber es schmeckt so ein bisschen nach Maggi. Aber die Zwiebeln, die haben wir so ein bisschen süß-sauer. Die finde ich sehr, sehr cool dazu. Und dann sonst haben wir noch Rucola, ein bisschen Barbecue-Soße. Okay. Bums, fertig. Okay, kurze Anmerkung, Klaus, holt kurz Fleisch. Haut mir natürlich auch in diese Videos eure Empfehlungen für Restaurants und so rein. Davon nehmt das Video Algorithmus hoch, die Kommentare müssen reinknallen, selbst wenn es nur äh, Moin Moin ist oder sonst was. Jetzt warten wir und Klaus holt uns das Bisonfleisch wie eine Gazelle kommt er angelaufen hier. Ja. So. Da sind die Dinge Bison. Mm, Bison. Wofür steht Bison Geschmacklich, wenn du es so beschreiben könntest? Eine Mischung zwischen enges und einem schönen Stück Wild. Sieht gut aus, schön fettig, schön fetthaltig. Also jetzt nicht so extrem fettig, aber ne? 25 Prozent so sind ein bisschen, bisschen fetter als die ja. normal sind. Und wenn ich hochfass merkst du, die sind noch irgendwie ja. Dann hauen wir das mal gleich auf, auf den Grill. Aber lass dich Zeit, Klaus. Ne? Den richtigen Moment kennst du am besten. Also ich sag mal, ein Burger ist ein Stück Stunde mit einer Bulette drin. Ja. Also man muss sich ja schon anstrengen, einen schlechten Burger zu das, das ist so ja. Ich habe so viele Burger getestet. Ich bin ja durch ganz Deutschland und die besten Burger bei mir im Ranking sind die, die Basic mit wirklich einfach Ketchup, sonst was, vielleicht Smash, ordentlich Röstung drin und ein Einfacher ja. Basic Burger. Ja, der macht dich glücklich. Klaus, wir, wir switchen mal eben rüber wieder zu den Sizzle buzzers Guck mal, wie die jetzt äh, gerade am machen sind. Und dann sind wir direkt wieder hier zurück, Leute, bei Klaus. Zurück bei den Sizzle -Buzzers. Machen wir mal weiter. Die haben mir einen oh. Kaffee aufgetischt. Hat er schon weggezogen. Wollten auch, aber ihr wisst, ich bin Suchtmann wie Alkohol. Habe ich auch gesagt, eben werde ich jetzt hier den Trink fange an, die zu beleidigen, die Jungs. Also <lacht> <lacht> ehrlich so. Ich muss hier, glaube ich, mal einmal hier aufs Dings nehmen, weil Dingsen. Oh nein, habe ich nicht meinen. Mein Brillenputztuch, Achmed. Haben, wir haben Putz oh, was, Achmed, <lacht> also, Jungs, was habt ihr euch überlegt zum Burger? Ein richtig geiler Burger lebt von wenig, nicht zu viel. Ein Burger muss in die Hand passen. Einzel Ein Schlüssel <lacht> ist die richtig perfekte Burgerhöhe, damit er gut reinpasst. Das kann. ist so äh, eure Maßbreite bin hier bin unten auch äh, ja, erregt, erregt. Also 20 <lacht> Zentimeter, Entschuldigung. <lacht> das sind 20 Zentimeter. Äh, ja, ja, das ist bei mir auch so. <lacht> ja. Aber immer in die Leiste reindrücken, glaubt mir, das Busch das selber. Ja, <lacht> <lacht> das das, das ist Lineal wohlgemerkt, ne? <lacht> ja, ist das ist extra nicht lumpen Au! Vom Patissier. Patissier, das Wort, selbst habe ich noch nicht mal gehört. <lacht> das Wort ist schon schwierig auszusprechen. Ja. Alter, Musst du alle essen. Leute. Rein von der Optik und der Aufwand, das sieht schon mal besser aus als bei dir Klaus. So nämlich. <lacht> ja. Burger muss der Abstieg sein. Ja. Und das Fleisch, das ist das Wichtigste. Ja. Und macht die aber die mit Butter auch noch dann? Ja, logisch. natürlich. Wir machen Smash-Burger. Smash. Smash burger Smash. Ja, was? Kriegt Nachmitt auch einen Burger? Ja, ja, burger. Auch noch Wir machen auch einen... Ja. Ja, wir können theoretisch einfach direkt durchstarten. Dann ja. kriegst du einen Burger. Ja, machen wir direkt. Wechseln wir nochmal zum Klausi rüber. Also wir machen das alles total überschaubar, Also muss da kein Küchengott Gott für sein. Als allererstes brauchst du die Fähigkeit, eine Stuhle schmieren zu können. In dem Fall ein Butterbrot. Viel hilft viel eigentlich bei Butter, ne? Oder Klaus? Ja ja ja, ja, ja, ja. Sind da noch Zwiebeln mit drin, oder was ist das da? Ne? Nee, das sind so Malz. Das riecht auch so ein bisschen, das riechst Malz so raus. Oh ja. Tolle Fertigprodukt übrigens, ne? Ja, ja, aber riecht gerne. Klaus haut jetzt alles auf Vollpower hier, ne? Ja, jetzt ziehen wir, jetzt ja. ziehen wir den, den Saft ein bisschen hoch. Der generell, die Marke wird es. Empfehlen, wenn mich bei Telefon frage, sage ich äh. Apple und bei Grill ja. sage ich Bräulking. Okay, okay, das ist was sagen fach, fach, die mal, die sagen schon mal anderes. Stehst du unter Vertrag bei Bräulking? Ja, okay. <lacht> was denkst du sagen, die Sizzle Brothers? Ich würde sagen, die sagen Napoleon. Was haben wir aufgefahren? Ist Napoleon Prestige Pro 500 in äh, Mattschwarz. Okay, vielleicht switchen wir direkt mal rüber zu den Sizzles, vielleicht aber auch nicht. Also mega geile Zentrale hier. Aber hier machen wir so alles. Das ist so unsere Zentrale Nein. hier. So. Und auch so Bro-mäßig, ne? Dass man ja, auf sammelt. jeden Fall. Ja. Sizzle Brothers, ne? Ich meine, ja, das ja. sagt's ja schon. Ja, das ist so. Aber geht man sich nicht irgendwann auf den Piss? Also es gibt natürlich mal hitzige Diskussionen, aber das muss ja sein, ne? Sonst macht's doch gar keinen Spaß. Seid ihr auch Schniedel-Cousins teilweise? <lacht> Schniedel-Cousins? Ja? <lacht> das sind wir nicht. Wir sind einfach nur brutzel <lacht> Okay. Noch keine Schniedelbrüder. Ja, das ist erstmal schniedel -Cousin. <lacht> Oh, da geht's schon los hier. Wir machen so ein kleines Relish für dich, Ja. damit oh, alles Mann. frisch ist, lecker. Ja, geil. Ich mach grad schon mal einen Test, weißt du, damit die, gucken. nimm das und mal so, ich. in Brot beide an. Hände. Ja, das ist einfach eine Wolke, das Brot darf nicht zu viel Raum einnehmen und das kommt mir wie eine Wolke vor, fluffig und das ist, glaube ich, perfekte Ergänzung wird das sein, also so meine, meine Einschätzung jetzt. Hassen euch nicht die Nachbarn hier? Ich könnte mir vorstellen, dass die euch richtig hassen. Das Hotel freut sich, weil wir haben uns so auch mal Gäste einquartieren und zu einem anderen teil die mir hier Okay. Dann gehen wir vielleicht jetzt noch mal rüber zu Klausi. So Klaus, jetzt geht's rund hier. Ne? Jetzt könnte auch Hektik aufkommen, aber eigentlich nicht, weil wir haben ja nicht viel Zutaten eigentlich, ne? nee, überhaupt nicht. Klaus macht alles richtig chillig so. Er ist die Ruhe weg und es ist einfach alles vorbereitet. Ist ja auch bloß ein Burger, ja. ne? Also es ja. ist ja keine Operation, auf ja. dem Herzen, sondern wir machen einen ja. Burger. Ihr kriegt jetzt meine neutrale Meinung. Ich bin absolut ehrlich, ob das reinhaut oder nicht. Guck grad, haben wir haben wir die linse sauber klaus kannst du mal auch, auch mal reingucken oh, da ist hier noch ein kleiner ding drauf aber schon Absolut durchdacht so nee, hast du auch schon mal gemacht oder nicht Nö. ehrlich nicht Nö. zum ersten mal laus mein lieber Bloß noch jedes Kosten, wa? Kosten. Aber unter uns, Leute, der sieht geil aus. Fühlt sich gut an, richtig schön kernig, aber richtig hart von innen. Das, du merkst richtig halt die als wäre da ein Stein unten drin. Ist so eine Mischung zwischen Basic, aber zugleich irgendwie special, als würde er zwei Kilo wiegen. Ja. Äh? Wo habt ihr denn euer Fleisch Julian? Äh, also ich hab hier. Das hier Ei. ist wagyu Hack. Oha. Wir legen extrem viel Wert darauf, dass es Tieren gut geht, dass sie lange leben können, gut gefüttert werden und bei der Schlachtung keine Transportwege haben. Und diesen Züchter hier kennen wir, die züchten in Nordfriesland Wagyu-Rinder. das heißt, es hat nichts mit Kobe, Japan und so zu tun, das ist ein deutsches Produkt. Mhm. Die können draußen das ganze Jahr leben und kommen zum Winter hin rein, wenn sie es möchten und werden dann quasi geschlachtet, haben keinen Transportweg und das schmeckst du auch Das sieht auch gleich ganz anders aus als jetzt normale ja, ja. Tag, also ja. viel, viel Fett. Und du hast auch noch mal eben Eiswürfel hier rüber geholt. Richtig, ne? die brauchen wir. Werden wir dir gleich zeigen. Das sehen wir gleich. Ich bin gespannt. Ja, wir nehmen Honey Mustard als Start, weil ich glaube, damit hole ich dich auf jeden Fall ab. Ich äh, glaube, mit dem Barbecue hätte es leichter gehabt. Das andere kann heftiger reinknallen, aber schwerer. Ist auch so. Die Soße war auch nie dafür gedacht, sie auf den Burger zu machen, mhm. bis wir festgestellt haben, wie unfassbar. Das war krass, die auf dem schmecken. schmeckt. Okay. Also. Ungewöhnlich, sag ich mal, Smashburger in vielen guten äh, Lokalen schon gegessen, aber mit so einer Honigsauce sind niemals. Okay, interessant, äh, ein Cheddar-Käse. Da ist nicht so viel Mist drin, sagst du, ne? Ja, der Klaus hat was ganz Wildes gewählt. Klaus hat bestimmt so einen richtig abgefuckten äh, Bergkäse, der so richtig intensiv <lacht> schmeckt. Ja, irgendwie so, ja, irgendwie ja. so die voll <lacht> getroffen. Äh, ja, ja, so, sie sie so. Klaus, die, die lesen dich wie ein Buch. Haut dann auch noch euer Rezept und so denn im Nachhinein für die Beschreibung. Ja, gerne. Ja. Äh? So Brötchen und so. Die Burger Buns sehen schon entgegen aus. Fleisch, Dry Age. Oh, der Geruch, da muss ich genau einmal eben hingehen. Jetzt verdampft das Wasser. Super heiß, Käse schmilzt sofort. Oh, Ach, nein, Ach, mit Vorsicht, aufgepasst. Dein so Leute, ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob wir zu Klaus mal rüber switchen. Denn ist jetzt der Moment. Jetzt ist der Moment. <lacht> <lacht> Dann können wir uns mal reinbeißen hier, Klaus. Ah ja. Also, auf euch, rein in die Hundebrühe. Zum wohl. Also knackig. Du merkst die Kruste, du merkst die Frische, du merkst aber zugleich auch einen ganz speziellen Geschmack durch deine Soßen. Die Soße, die Burgersoße, also ist like ne? ja so leicht Barbecue-Style, ne? Ja. Das ist eine coole Kombi. Ja. Echt eine coole mhm. Kombi. Ein Pickel und Spiebeln. Auch grandios bloß einfach vom Biss. Die sind geschmackstechnisch gar nicht so intensiv, aber sehr, sehr, sehr, sehr knackig. Muss ja auch im Mund sich gut anfühlen. Was sagst du dazu jetzt mhm. erstmal? Ein bisschen mehr Salz. Der Band, der lässt so ein bisschen nach. Ne? Also, wenn der, wenn der mhm. Burger fertig ist, ist der auch schon, ist der auch schon mhm. am Ende. Grundsolider, super lecker Burger. Mit Sicherheit die Nummer 1. Wir schauen, wir gehen rüber zu den Sizzle Butters. Der fühlt sich besser an als der Klaus, das sage ich euch schon mal. Aha. Und, der Haptik, und Haptik ist auch schon mal da fühlt er sich besser an. Das glaub, sorry, es ist schon. so. Alter, sieht ja gut aus. Und eins kann ich schon mal sagen, das ist köstlich. Essen zuzugucken und vor Ganz schwer zu bewerten für mich, weil so viele Geschmackskomponenten sind. Alltime alle Burger, die ich gegessen habe, habe ich noch nie so einen Burger Bun gehabt. Nicht mal vom Geschmack, habe ich schon ebenwürdige gehabt. Das zerfällt einfach und es ist auf einmal weg. Total. Einfach so. saftig, aber nicht zu saftig. Es gibt Burger, die tropfen einfach runter. Und denkst so, oh nein. Es tropft zwar, aber es ist im Mund. Es geht um den Mund, da es ist es perfekt. Also muss ich mich richtig tief jetzt reindenken. Wir gehen nochmal zu Klaus rüber. Ja, wir sind zurück bei Klaus. Zu der Bewertung Klaus. Also ich versuche euch den Burger nochmal kurz bringen, zu beschreiben. Schöne Barbecue-Note. Patty mit Geschmack. Nicht zu intensiv. Einfach lecker Fleischgeschmack, den du definitiv nicht bei jedem Burger hast. Du hast diese Kimchi-Mayo. Kann ich nicht beschreiben. Ja. Ist ein neues Erlebnis, hast du drin. Knackige Frische durch den Rucola und noch diesen Biss durch die Zwiebeln. Ist ein schönes das Gesamterlebnis Man war ziemlich unauffällig und deine Benotung, lieber Klaus. Dafür möchte ich, dass wir ganz tief in die Kamera reingucken. Deine Benotung, Klaus. Oder oh, Vielleicht guckst du doch besser mich an. <lacht> <lacht> Für dich gibt es heute 7,7. Eine 7,7. Man muss sich fragen, würde ich für den Burger rechts ranfahren? Sofort. Besser als die allermeisten Bürger, die man so standardmäßig ist, Ist ein Top-Ergebnis. Wirklich lecker, Klaus. Freut mich. Wir schießen so Dinge aus der Hüfte und wenn wir da so weit oben mit dabei sind, dann ist das, finde ich, absolut okay. Klaus hat das zum ersten Mal so gemacht. Seine Frau sagte eben noch, die mache jedes Rezept nur einmal. Zack, mhm. das war's. Klaus, du hast es im Blut, weil... Also, Ach, sonst bin. macht man nicht beim ersten Mal Burger, macht das so genialen Burger, war wirklich geil. Ja, ich muss sagen, du hast auch das, äh, ja. tatsächlich einen Blick für das, also alle ja. Zuschauer mal, also wirklich einen Blick für die Dinge, die da sind, das und das passt und, das, und das, das ist super, also das passt auch vielleicht nicht, oder? könnte man noch mehr, finde ich sehr gut, weiter so. Hat richtig Spaß gemacht mit dir, Guck gerne bei Klaus rein, der hat mega Kanal, wer Essensfan ist, muss Klaus abonniert haben, meiner Meinung nach, verlinke ich in der Videobeschreibung mhm. natürlich und dann sehen wir uns hoffentlich nochmal, vielleicht zum nächsten Video, wenn ihr Bock habt, schreibt es in den Kommentare. Ich spann wie viele Punkte die Sizzle, Das haben, wir, aber das seht ihr jetzt. Hart, Leute, Das ist ganz hart, liebliches Fleisch. Hebt sich von der Intensität, meiner Meinung nach, nicht ab von normalem Fleisch, ab von der Lieblichkeit. Jetzt hätte man das Fleisch mit Butter gemischt oder so. Einfach, hmm, ich bin auch im süßen Himmel. <lacht> Schöne Röstung noch von Käse, der auf dem Grill angebrannt ist, so wie irgendein Käsebrötchen, was man im Ofen hat, sich anbackt. Liebliche Soße nicht so aufdringlich. Badens, da fällt im Mund. Klaus hat von mir eine 7,7 bekommen. Ich weiß schon längst, wer gewonnen hat und muss jetzt künstlich Spannung aufbauen. <lacht> Aber ich muss sagen, der ist deutlich besser als Klaus' Burger gewesen. Es ist im Ranking nur so 0,4 Punkte drauf. ist bei mir eine 8,1. Einen höher langst, so nicht ganz. Dann wäre der Nächste. Aber es ist halt bei mir Deutschland-Ranking. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> es ist sehr weit Ihr seid, muss man sagen, schon deutlich vor Klaus gewesen. Der Burger von Klaus war sehr lecker. Nur ich kann ihn nicht weiter oben einordnen, weil es dann den anderen Deutschland-Ranglisten-Bürger nicht gerecht werden würde. Ich möchte dir ja gratulieren, Julia, du hast einen guten Burger. Ja. <lacht> Sehr gut. Sehr, gut sehr gerne. Sehr Top, also Leute, nochmal wirklich vielen Dank fürs dabei sein auch. Dann sage ich, ja. gebe ich gebe euch nochmal die Hand. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr, gerne. Ja, und denkt mir dran, die Jungs zu abonnieren. Wenn ihr irgendwas für Essen übrig habt, schützt ein Abo rein. <lacht> Ehrlich. Ja, Mann. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. <lacht>